So, hallo, ich durfte mich gerade mit der Club Commission treffen und habe auch noch mal sehr lange über das selbstbestimmte Leben äh, gesprochen und auch die Frage, wie jeder nach seiner äh, Versorgung glücklich werden kann. Jetzt hat, ist hier Marcel Weber mit da, auch im Vorstand von der Club Commission. Ähm, willst du kurz erklären, was die Club Commission ist, was sie so macht und was eure Ziele sind? Hm. Die Clubkommission ist der Dachverband der Berliner Clubs, Partyveranstalter, Festivalbetreiber und wir sind im Grunde die Interessensvertretung für all die Fragen, die im Zusammenhang mit Clubs und Veranstaltungen und Festivals auftauchen. Wenn man jetzt an Clubs denkt oder an Leben, dann hat man oft das Gefühl, dass da, das so ein Biotop ist oder auch so, ein, ja, so eine Oase, wo man einmal so Freizeitkommunismus ja. oder Freizeit zeigen kann, wie man will. Was ist denn für euch so wichtig bei so einem selbstbestimmten Leben und wie spielt das mit der Clubkommission? Ja, Räume wie Clubs und äh, auch Festivals sind einfach Freiräume und Orte, an denen wie, Menschen selbstbestimmt und so frei von diesem ganzen Normativen, äh, dem man so in den Alltag ausgesetzt ist, ähm, so sein kann, wie man möchte und sich auch einfach ausprobieren kann. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man solche Räume einfach äh, erhält, so, damit man ab abwärts dieser dieser äh, äh, Normen, sage ich immer, ähm, ähm, das Leben leben kann, was man möchte und äh, da ist man im Club natürlich schon sehr frei und äh, das ist halt auch schon, dass wir immer merken, dass die Clubs einfach auch so Zufluchtsorte sind für Leute, um einfach mal aus dem Alltag auszubrechen und auch so Sehnsuchtsorte, äh, nicht diesen 9-to-5-Job nachgehen zu wollen, ne? weil auch im Clubs arbeiten ja viele Leute, es ist ja nicht nur so, dass da Leute fallen gehen, sondern da, da sind Leute einfach, die keinen Bock drauf haben, irgendwie äh, in der Verwaltung zu sitzen und ihren 9-to-5-Job zu machen, sondern einfach so äh, ihre ihr ganz eigene Kreativität ausleben können. So. Und wenn jetzt das so an die, jetzt komme ich als Parteivertreter ja. hierher, die auch nur in der Regierung ist. Ähm, was sind so eure zentralen Forderungen oder was wäre für dich oder für euch entscheidend, um selbstbestimmtes Leben auch gewährleisten zu können, auch für die Stadt? Was, äh, wo würdet ihr da die Akzente setzen oder würdet ihr euch wünschen, dass wir uns mehr einsetzen? Also großes Thema ist tatsächlich Erhalt dieser Räume und äh, auch die Sicherung, die langfristige äh, äh, solcher Räume, weil ohne diese Räume äh, gibt es einfach keine Freiheit mehr, sich äh, gehen zu lassen, sich, äh, sich äh, zu entfalten, zu experimentieren und es